Was geht ab, Leute? Szenen ist wieder da. Heute mit einer ganz, ganz, ganz, ganz, ganz kurzen Charakteranalyse und zwar von Dr. Oho. Dr. Oho war der königliche Arzt im Palaste von Alabasta. Man sieht ihn nur kurz in Kapitel 213, wo er Chopper für seine Art -Skills lobt. Als Vivi sagt, er wäre aus Drum. Erzählt Dr. Oho uns, dass Drum vor langer Zeit bekannt war für seine herausragenden Ärzte und dass er selbst, obwohl er seit 40 Jahren Arzt ist, nicht alles weiß. Er ist ein älterer Herr mit langem Bart und einer Brille und einem langen Mantel. Dieser lange Mantel ist im Anime ohne Muster. Im Manga aber hat er Symbole drauf bin auch schon die ganze Zeit am überlegen, ob ich dieses Symbol in One Piece schon mal irgendwie gesehen habe. Irgendwie kommt es mir bekannt vor, aber ich finde zur Hölle einfach nicht raus, woher. Wenn ihr sein Symbol schon mal gesehen habt, sagt mir einfach in den Kommentaren Bescheid, woher es kommt. Vielleicht können wir da dann auch weitere Theorien draus spinnen. Ja gut, allzu also viel mehr gibt es über diesen Charakter nicht zu sagen. Er ist einfach nur ein weiterer Arzt, ein weiterer Nebencharakter der nicht viel zur Story beizutragen hat. Er erinnert mich ein bisschen an diese Professoren aus ähm, Navis Wetterhimmelsinsel. Ähm, ich schätze aber nicht, dass er dort in irgendeiner Form irgendwas zu tun hat. Er ist halt einfach ein alter Mann mit langen Bart und die sehen sich halt alle ziemlich ähnlich. Auf jeden Fall hoffe ich, diese klitze, klitze, klitze, klitze, kleine Charakteranalyse hat euch denn noch gefallen? Wenn ja, Daumen nach oben. Falls ihr meinen Kanal... Meine Stimme verliert sich. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es endlich mal Zeit. Und ich bin auch auf Steam, eine eigene Steam-Gruppe namens Insane Network. Ihr könnt auch gerne dort vorbeischauen. Dann seht ihr auch immer, wann ich denn mal wieder aktuelles Steam spiele. Steam. Spiele, spiele. Spiele, spiele, Steam. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Italia. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Nein, ich bin nicht eingefroren und haut rein. Ciao.